Der Frühling ist eine wunderschöne Jahreszeit. Nach dem kalten Winter erwacht die Natur wieder zum Leben. Die Bäume und Blumen beginnen zu blühen und die Vögel singen wieder. Im Frühling kann man endlich wieder draußen spazieren gehen und die warmen Sonnenstrahlen genießen. Auch die Temperaturen werden milder und man kann wieder ohne dicke Jacke nach draußen gehen. Ein weiteres schönes Ereignis im Frühling ist Ostern. Man kann bunte Eier bemalen und an Ostereiersuchen teilnehmen. Außerdem kann man auch leckere Osterkekse und Schokolade genießen. Insgesamt ist der Frühling eine wunderbare Jahreszeit voller Leben und Freude. Man kann wieder Zeit draußen verbringen und die Natur in ihrer vollen Pracht erleben.